Das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung befindet sich derzeit im Sinkflug. Von ursprünglich 53% Prozent im Jahr 2000 wird es auf 41,7% im Jahr 2045 fallen. Damit bildet Deutschland das Schlusslicht unter allen europäischen OECD-Staaten. Derzeit sind 2,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner von Altersarmut und sozialem Abstieg bedroht. Die Linke will diese Entwicklung umkehren und ein Altern in Würde sichern. Wir fordern deshalb die sofortige Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, nicht erst 2025. Die Rente mit 67 muss abgeschafft werden. Zukünftig muss es möglich sein, mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen, beziehungsweise nach 40 Arbeitsjahren. Für jedes Kind müssen drei Entgeltpunkte auf dem Rentenkonto als Mütterrente gutgeschrieben werden, egal ob es 1960 oder 2010 bzw. in Ost oder West geboren wurde. Zeiten der Erwerbslosigkeit, der Kindererziehung bzw. der Pflege müssen künftig besser abgesichert werden. Die Linke fordert eine solidarische Mindestrente in Höhe von 1050 Euro. Alle Erwerbstätigen müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, egal ob Politiker, Beamte, Manager, Freiberufler oder Selbstständige. Unser Nachbarland Österreich macht es uns vor. Dort erhalten Rentnerinnen und Rentner monatlich durchschnittlich 800 Euro mehr. Die Linke fordert deshalb gute Renten für alle.